Die Konsumentenrente gibt die Summe aller Geldbeträge an, die die Konsumenten bei Zahlung des Gleichgewichtspreises einsparen, da dieser Gleichgewichtspreis geringer ist als die individuelle Zahlungsbereitschaft der einzelnen Konsumenten. Beispiel. Der Konsument Müller ist bereit, 10 Euro für das Gut zu zahlen. Liegt der Gleichgewichtspreis jedoch bei 6 Euro, so spart Herr Müller 4 Euro beim Kauf des Gutes ein. Die Summe dieser Einsparungen aller Konsumenten mit einer Preisbereitschaft über dem Gleichgewichtspreis ergibt schließlich die Konsumentenrente. Im vollkommenen Markt Polypol, wird die Konsumentenrente als Dreiecksfläche oberhalb des Gleichgewichtspreises dargestellt. Die Eckpunkte lauten hierbei Punkt A mit den Koordinaten Gleichgewichtspreis PGG und der Menge 0x0, Punkt B mit den Koordinaten Gleichgewichtspreis PGG und der Gleichgewichtsmenge XGG, sowie Punkt C mit den Koordinaten Prohibitivpreis PP und der Menge 0x0. Mathematisch kann der Flächeninhalt der Konsumentenrente mit folgender Formel berechnet werden. Konsumentenrente Kr ist gleich der Gleichgewichtsmenge XGG mal Klammer auf Prohibitivpreis PP minus Gleichgewichtspreis PGG Klammer zu durch 2. Die Produzentenrente gibt die Summe aller Geldbeträge an, die die Produzenten bei Erhalt des Gleichgewichtspreises zusätzlich verdienen, da dieser Gleichgewichtspreis höher ist als die individuellen Preisforderungen der einzelnen Produzenten. Beispiel. Der Produzent Huber OHG ist bereit, ein Gut für 8 Euro anzubieten. Liegt der Gleichgewichtspreis jedoch bei 15 Euro, so erhält die Huber ohg beim Verkauf des Gutes einen Mehrerlös in Höhe von 7 Euro. Die Summe dieser zusätzlichen Erlöse aller Produzenten, die eigentlich Preisforderungen unterhalb des Gleichgewichtspreises haben, ergibt schließlich die Produzentenrente. Im vollkommenen Marktpolypol wird die Produzentenrente als Dreiecksfläche unterhalb des Gleichgewichtspreises dargestellt. Die Eckpunkte lauten hierbei: Punkt D mit den Koordinaten Preis 0, P0 und der Menge 0, X0, also der Ursprung. Punkt E mit den Koordinaten Gleichgewichtspreis, PGG und Gleichgewichtsmenge, XGG sowie Punkt F mit den Koordinaten Gleichgewichtspreis pgg und der Menge 0x0. Mathematisch kann der Flächeninhalt der Produzentenrente mit folgender Formel berechnet werden. Produzentenrente pr ist gleich Gleichgewichtsmenge xgg mal Gleichgewichtspreis pgg durch 2. Als Wohlfahrt wird die Summe der Konsumentenrente und Produzentenrente, also die Gesamtrente, bezeichnet. Die Wohlfahrt drückt das Maß der Bedürfnisbefriedigung aller Marktteilnehmer aus. In diesem Lehrvideo wurden Ihnen die Begriffe Wohlfahrt, Konsumentenrente sowie Produzentenrente ausführlich erklärt.